Jo Leute, was geht, hier so? wieder euer EMPWI oder Boss hier vom Channel Number One meine Freunde und heute wieder ein kleines gameplay commentary hier im Start. Erstes zum Gameplay ist, ähm, ich weiß jetzt nicht was genau, ist. Es. ich capture da ein bisschen was raus. Auf jeden Fall ist es auf ein Match aus, ähm, Herrschafts-Slums oder so, oder Abschlussbestätigungslums, ich weiß es nicht mehr. Kann man sich auf jeden Fall geben, ist Action geladen, dies, das, also, ja, kann man sich geben, aber jetzt nichts Besonderes. Und ist ja an sich auch egal, ja, weil wen juckt schon das Gameplay. Aber Dingens, was euch juckt, ja, anscheinend ist meine Gamescom-Story, also was heißt Story, also warum ich halt nicht auf der Gamescom war. Meine Begründungen, Gründe, was weiß ich, warum ich da nicht war. Und ja, es ist an sich relativ simpel wie Matheaufgaben in der fünften Klasse, ja. Erstmal kleiner Freestyle hier vom Boss, haben auch viele vermisst, aber kommen jetzt auch wieder, meine Freunde. Und ja, warum war der Boss nicht auf der Gamescom? Also erstmal Grund Nummer 1, also, es gab ja mehrere. Der erste Grund, warum ich nicht da war, ist ganz easy, weil ich bin halt nicht so ein Mensch, der... Yeah. Ja, ich bin halt nicht so ein geduldiger Mensch, also wenn ich da jetzt quasi wäre und, keine Ahnung, allein schon so die Sachen anstehen, ja, allein schon bei der Warteschlange anstehen und sowas ist schon mal gar nichts für mich, so, da hätte ich schon allein gar keinen Bock drauf, dann müsste ich auch noch hinfahren, da hatte ich auch keinen Bock drauf und das Ding ist aber so der Hauptgrund, okay, das ist eigentlich nicht der Hauptgrund, aber ja, warum es auch ehrlich gar keinen Bock hatte, ist so, was will ich da? Ich dachte mir so, was, was will ich da machen? Der einzige Grund war, was halt schon ein bisschen witzig wäre, also die ganzen Leute mal zu treffen, so ein Skorpion und sowas in Real to the Life. Ich, ich fick dich mit dem Butterfly Knife, kleiner Freestyle. Und ja, sonst es da halt echt nichts für mich geben und vielleicht ein paar Abonnenten wäre vielleicht auch mal cool, so die Leute zu sehen, die so die Videos anschauen. Aber weil das Ding ist so auf der Gamescom, keine Ahnung. Ich habe mir da ehrlich so ein paar Videos angeguckt, was da so abging, wie ist das. Muss man ja, muss sich ja informieren, sage ich mal und ich sag mal so, die Leute also jetzt kein Hate oder so die Leute die halt auf der Gamescom waren waren halt nicht solche Leute mit denen ich halt so gerne reden würde sage ich mal also jetzt nicht alle da waren bestimmt auch ein paar so krassere Typen aber also die meisten Leute die da halt waren waren halt solche Menschen mit denen ich halt niemals reden würde sage ich mal und ja deswegen bereue ich es gar nicht so dass ich nicht da war und ja warum ich noch nicht da war ist eigentlich das ist eigentlich der Hauptgrund warum ich nicht da war war also dass ich zur Zeit hatte ich da halt nicht allzu viel ähm, Cash in der Tasche Oh, bemitleidenswert, ja. Das Spaß, auf jeden Fall, ja, ich hatte eigentlich so viel Cash und ich wollte halt in Dingens... Wollte halt lieber noch woanders hin, also nach ähm, Amsterdam, sage ich mal. Gehe ich auch noch hin, also nochmal, ganz easy. Und ja, deswegen musste ich halt ein bisschen Geld zur Seite legen und dann hieß es halt, entweder ich fahre nach Amsterdam oder ich fahre hier zur Gamescom. Und ja, da fiel die Entscheidung für mich schon relativ einfach, weil... Amsterdam, Gamescom, da ist schon, ja, einen Größenunterschied wie zwischen einem Riesen und einem Zwerg, ja, kleiner Freestyle. Und ja, deswegen bin ich halt nicht zu Gamescom gekommen, ich habe auch, glaube ich, echt nicht so viel verpasst, so. Und vielleicht nächstes Jahr, nächstes Jahr bin ich ja auch 18, so, da kann ich ja dann auch eventuell so ein paar Spiele anspielen, weil dieses Jahr, ich bin ja erstmal 17, also was will ich da, die ganzen Spiele, die mich jucken, könnte ich eh nicht anspielen und, ja, deswegen bin ich halt nicht hingegangen. Und wie schaut es hier Gameplay technisch aus? Ha, 32 zu viel kann man auf jeden Fall lassen. Und ich hoffe, ihr könnt jetzt mich auch verstehen, warum ich da nicht war. Weil, lohnt sich ja nicht für mich so. Ich glaube, ihr konntet meine visuellen Audiopunkte auch unterstreichen, sage ich mal, in euren Köpfen gedanklich. Wie ein Hypnotiseur. Und was euch vielleicht noch nicht aufgefallen ist, ist, dass es ist dieses Mal, also sollte, falls ich nichts falsch mache, im Hintergrund so ein Beat sein. Ja, ich glaube, der Beat passt jetzt irgendwie nicht ganz so zu dem Video, aber. Wockt mich jetzt nicht, hat jetzt jetzt ja keinen Bock, so hier die Abstimmungs, ähm, Abstimmungstechnik hier anzuwenden, ja, also in mein Head drin, damit ich jetzt erstmal gucke, was dazu passt und sowas. Ich habe jetzt erstmal das Erste Beste genommen, um es erstmal zu testen, ja, weil wenn es nicht klappt und dann gebe ich umsonst die Mühe, hatte ich keinen Bock. Also schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem Beat, also was, was ihr davon haltet, dass ein Beat im Hintergrund ist und ob der lauter oder leiser gehören soll. Ich weiß, nicht, passe es an, aber vielleicht habt ihr ja eine andere Meinung als ich. Und würde mich auf jeden Fall gefallen, wenn ihr ähm, hier wieder eine Bewertung abgibt für den aktiven Boss, ja. Weil ich bin halt zurzeit echt aktiv auf YouTube, muss man schon sagen. Also ich versuche auch wirklich jeden Tag ein Video abzuladen. Schaffe ich ja halt zurzeit auch, was mich echt ein bisschen wundert, wie ich das schaffe. Weiß ich nicht, aber ich schaffe es halt irgendwie. Und ja, mal gucken, wie sie jetzt gameplay-technisch auslaufen. 44 zu 6. Ich glaube, es sollte auch gleich zu Ende sein. Weil ja, am Ende ist noch der Host Migration, dann sterbe ich nur noch. Und ja. Mal langt auch langsam oder Moment machen wir noch den letzten Kill mit und dann den Tod und ja, euer oh ja, EMP, Doppel-I oder was ist auch die Bitches, no homos. Kommentieren wir werden nicht vergessen.